Not show. Ich habe letztens erzählt, wie ich bei Date aufgehört habe. Und ein paar Wochen später ist dann die Michaela rausgekommen. Wir waren ein paar und haben dann auch so mit Ex-Usern ab und zu Aktivitäten unternommen. Sind auf so Volksfeste gefahren und waren halt da immer so überrascht, dass alle nach der Therapie gut am Bier abpumpen waren und eigentlich äh, ja, auch. Angetrunken, Auto gefahren sind. Da war ich wirklich, mh, und Bier trinken ist so nicht meins, gar nicht gewesen. Noch nie ist Alkohol so eine richtig geile Droge für mich gewesen. Weil der Rausch bei mir was auslöst, dass ich ähm, nicht mehr aufhören kann. Ich rauf halt dann so lange, bis ich kotze, bis so schlecht wird, dass man, das, das ist halt einfach nicht schön. Ja? Beim Kiffen ist es halt anders. Da rauche ich einen, da weiß ich genau, was passiert, wie weit es kommt, und fertig. Weil ich Angst habe, dass man dann einfach schlecht wird oder sonst irgendwas, wenn ich halt immer vorsichtig bin. Ja, vorsichtig klassieren. Im ersten, damit ich weiß, wie stark was ist. Und dann kann man ja immer noch sehen. So, das kannst du aber beim Alkohol vergessen. Weil das dauert ja, bis der eine Wirkung zeigt. Also schmeckt der Grauen voll im Gegensatz zu Cannabis. Aber das ist eine Geschmacksfrage. Ne, das Möchte ich niemandem vorschreiben, wer lieber einen Wein trinken möchte oder den Geschmack mag. mag. Kein Ding, aber man soll mir auch nichts vorschreiben, wenn ich meine, ich will da mal Diesel rauchen oder ich möchte mal was rauchen, was nach Zitrone schmeckt oder ich möchte was was weihrauchig schmeckt oder weiß ich nicht, säurig oder saurig oder so Es gibt da alle möglichen Geschmäcker. Und Cannabis ist da ein Schlaraffenland, was Düfte, Gerüche und Geschmäcker angeht. Unglaublich, was da... Wow! Ja, es ist aber so, bei der Michaela war es dann auch so, dass sie äh, immer noch ein bisschen Neigung zu dem Opiaten hatte. Ich vermute mal, dass sie äh, in Wahrheit eine Depression hatte. Die war nicht herausgekommen, wurde nicht entdeckt von den Ärzten, niemals diagnostiziert und deswegen auch nie behandelt. Und wenn man eine Depression hat, dann äh, lebt man ja in seiner ein eigenen Welt. Und geht dann auch manchmal so borderline-mäßig an Grenzen ran, weil es einem so wurscht ist, was, was es für Auswirkungen hat. Oder man geht ganz gezielt zu bestimmten Sachen hin und macht ganz bestimmt manche Sachen, in der Hoffnung, dass es einem danach besser geht. Aber äh, ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Also kann auch was anderes sein. Ich stecke ja nicht in der Haut drin. Ich kann nur sagen, dass es halt so war, dass wir anfangs eine schöne Zeit hatten. Ich hab, war mit ihr zusammen, als sie ihre Wohnung eingerichtet hat, damit geholfen. Sie war oft bei mir sie hat in der Stadt gewohnt, in der Nähe von der Theresienwiese und ich habe draußen gewohnt in ähm, Siefeld-Hechendorf, das ist eine Station von der Schindel. Ich wollte nicht mehr in die Stadt rein, aber die erste Zeit ist es auch wunderbar, war das cool, das hat super funktioniert. Fünf Seen, da sind sie ja viele Seen, im Sommer kann man viel baden gehen. Ich habe äh, Glück gehabt, ich habe dann... Ähm, Tagesanzeiger geblättert und Stellenanzeigen gelesen von der Umgebung und fußläufiger Viertelstunde, biologische Feinkost großhandel, einen Lageristen gesucht. Und die Arbeit habe ich auch gestellt. Das war für mich okay, ich habe genug Geld verdient, dass ich Mitte zahlen kann, dass ich noch zum Essen kaufen kann, dass ich am Wochenende weggehen kann. Führerschein wollte ich nicht, wollte ich noch nie, weil ich halt dazu neige, mich zu beräuschen. Und wenn ich was gesoffen habe, wollte ich nicht Auto fahren und wenn ich was gekifft habe, auch nicht. Und die Öffis, die machen es. Also die fahren mich ja überall hin. Oder meine Kuppels, die ein Auto haben, ja, die dem woanders hinwollen. Und jetzt ist es also gekommen, dass ähm, eines Tages bin ich mit der Michaela in Richtung äh, Marienplatz gefahren und auf Höhe Leim sagt sie zu mir, sie will am Hauptbahnhof aussteigen Sie sich was kaufen. Also jetzt hier, was willst du da kaufen? Ja, was Brauns. Entweder du kommst mit, oder ich gehe alleine, das ist mir jetzt egal. Das würde mich jetzt mal interessieren, Leute, wie ihr darauf reagiert hättet. Daumen rauf, wenn euch interessiert, was ich erzählt, wenn nicht, daumen runter. Ansonsten, Peace out.